Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch das neue Mining Simulator 2 Update sowie neuen, besten Pets aus dem neuen Egg und dem neuen Season Pass. Was ich ein bisschen in Mining Simulator 2 vermisse, ist, im Pad Simulator X es immer so ein GUI, wo der Changelog drin steht. Hier gibt's das nicht. Hier gibt es nicht dieses, oh, neues Update-Erlebnis, wenn man reingeht. Man muss halt wissen, dass es ein neues Update gab, aber es gab ein neues Update und hier wird sicher nichts Neues geben. Es gibt was Neues. Es gibt Lucky 5 kaufen. <lacht> es gibt neue Juwelenzauber, kameradschaft Jetzt kann ich noch ein Haustier mehr mitnehmen. Mehr Pet Storage will ich erstmal nicht. Midas Touch nehme ich. Cheap Rebirths brauche ich nicht. Aber guck mal, es gibt tatsächlich neue Verzauberungen. Lohnt sich doch mal reinzugucken. Hier kann ich nichts machen. Ich habe doch nicht genug. Na ja. No. Reicht hierfür. So, reicht auch hierfür. Das geht. Ich habe genug davon. LOL, wusste ich gar nicht. Ha. okay. Okay. Ich dachte, ich hätte nicht genug gefarmt dafür. Guckst du Anime? Ich gucke selten Serien. Es gibt ein paar Anime, die ich mag, aber ich gucke halt zu selten Serien und Filme. So, auf jeden Fall gibt es ein neues Eck, Eine neue Welt gibt es auch. Und da müssen wir uns erstmal hinbuddeln. Und wie buddelt man sich am besten dorthin, wenn man schon die Robux für den Game Pass ausgegeben hat? Natürlich hiermit. Oh Gott. Ich brauche wirklich eine bessere Spitzhacke. Ah, nervig, wartet mal. Sag mir nicht, die haben... Die haben das gefixt? Oder liegt es jetzt in meiner Körpergröße? Kann man nicht mehr mit der Kamera rausgehen? Nein, oder? St haben die das wirklich gefixt? Oder liegt es daran, dass meine Körpergröße jetzt ein bisschen anders ist? Hm. Ich gehe nochmal zur Oberfläche, wo ich mehr graben kann. Dann grabe ich mich hier einfach mal ein bisschen runter. Oh, ja, ich komme mit der Kamera nicht mehr raus. Man kann rausgucken. Immer noch? L habt ihr das jetzt schon nach dem neuesten Update probiert? Weil ich kann gerade nicht rausgucken. Es kann daran liegen, ich habe... Neulich mit Ralu zusammen Video aufgenommen und hab davor mein Avatar so ein bisschen verändert und durch dieses Avatar verändern hat sich dann auch meine Größe ein bisschen angepasst. Aber auch wenn ich hochspringe, komme ich nicht mehr raus. Also, vielleicht haben die das Kamera-Skript wirklich geupdatet. Das hat man ja öfters gemerkt, dass wenn man ins Spiel reingegangen ist, dass man dann so Shift-Lock die ganze Zeit hatte und das obwohl man gar nicht Shift-Lock aktiviert hat. Vielleicht haben die wirklich das Kameraskript überarbeitet man kann nicht mehr rausgucken. Dann ist der Teleporter ja richtig sinnlos, es sei denn ihr seid legend am Farm. Mit Shift-Lock. Mit Shift-Lock kann ich rausgucken. Stimmt, mit Shift-Lock kriege ich ja eine andere Kamera. Okay, ich gehe noch mal da rein, wo ich eben war. Mit Shift-Lock kann ich rausgucken. Okay, danke schön. Ihr seid so schlau. Aber vor, früher ging's ohne Shift-Lock. Okay, ich spring mal runter. Danke für den Tipp. So, jetzt muss ich ziemlich weit runterspringen. Ich mach mal hier eine Pause. Nicht, dass die mich hier wegen fliegen oder so detecten. Oh, zum Glück. Okay. Weil wer will sich da schon runterbuddeln mit meiner schlechten Spitzhacke? Oh, da hat sich wohl jemand runtergebuddelt. Lol, ich hätte einfach in das Loch springen können. Hier hat sich letzte jemand runtergebuddelt. Okay, wir sind in der neuen Ebene angekommen. Dann buddel ich mich da mal rein und... Okay, dann mal die Dark Chest öffnen, da kriegt man ein bisschen was. Und dann gibt es hier das neue Atlantis-Eck, das ich mir sogar leisten kann. Dann öffne ich davon mal eins, mal gucken. Oder zwei. Na ah, zwei gewöhnliche Dogs, da kann ich nicht gucken, was die wert sind. Hm. Ja komm, ich werde jetzt einfach mal meine Coins ausgeben. Ich hau mir vorher ein paar Boosts rein. Und versuche dann mit meinen Boosts ein paar Pets zu ziehen und zu gucken, wie stark die sind. Ich meine, die geben mir ja immer noch so einen Muschelbonus. Und Muschelbonus ist ganz gut, ne? Also ich mache auf jeden Fall mal episch und legendary aus. Und gewöhnlich will ich nicht. Also ganz im Ernst, gewöhnlich will ich nicht. Wir öffnen jetzt einfach mal die Eggs und gucken, was es gibt. Und zwei epische Pads, das ist schon mal gut. Komm, ich guck direkt nach, was die epischen Pets können. Gucken wir direkt mal nach. Haustiere. Die epischen Pets. Hier. Trident Dragon haben 650 Muschelbonus. Ist gar nicht mal so schlecht. Ist natürlich jetzt noch nichts verglichen mit dem äh, Sea Champion hier. Der 4.700er Muschelbonus hat. Aber naja. Wenn ich jetzt am besten ausrüste, dann geht er auch wirklich nach dem Muschelbonus. Brauche ich ja eigentlich auch, um hier zu farmen. Ich lasse es mal so. So, ich öffne jetzt weiter hier erstmal die Ecks. Ich möchte noch ein Legendary ziehen, damit ich wissen kann, wie stark zumindest ein schwaches Legendary aus dem neuen Eck ist. Wie heißt das Spiel, dass du spielst? Das heißt Mining Simulator 2. Ich denke, das sollte man inzwischen auch schon kennen. So, jetzt möchte ich bitte mal ein Legendary ziehen. Episch ist immer gut kann, Brauche ich mir nicht beschweren bei epischen Pets Aber Legendary hätte ich schon Würde ich schon mehr feiern Jetzt gönn mal Warte wie hoch sind denn die Chancen auf ein Legendary Ich habe ja jetzt Boosts drin Und 1 zu 714 Oh Das kann dauern bis ich da eins ziehe Season 3 ist da in Mining Simulator 2 Genau die Season 3 Sachen möchte ich mir auch angucken Aber vorher will ich jetzt mein Legendary aus dem neuen Eck ziehen Was soll denn das Aber okay ich ziehe nichts dann, dann müssen wir halt warten Und dieses Erz da oben das sieht interessant aus Wir das haben wie viel kann das? Wie viel kann das? Das ist ein Tazenite. Und er bringt eine Million. Stabil. Oh, meine Pets auch direkt abgegradet. Stimmt, ich habe ja jetzt neue Pets ausgerüstet. Die leveln ja, wenn ich damit farme. Okay. Yay, ein Shiny-Pad, das direkt gelöscht wurde. Aber wenn wir schon dabei sind, könnte ich ja auch mal die epischen Pets in Shiny ziehen, oder? Leute, könnt ihr mir mal in den Chat schreiben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ein Pad direkt in Shiny zu ziehen? Das weiß ich nämlich gar nicht. Da habe ich schon wieder ein Shiny-Pad gezogen. Aber jetzt kommt schon bitte ein Legendary. Ich frage auch ganz lieb, ich sag bitte. Bitte. Ey, ein Shiny Epic. Okay, das kann ich dann auch nochmal angucken. Das ist schon mal etwas. Okay, Shiny Epic. Wie stark ist das Epic in Shiny? Oh, der sieht auch cool aus. So Lila. Und der hat dann 1300 Bonus. Das ist doch schon mal etwas. Damit kann man aber... Okay, fahren wir erstmal ein bisschen weiter. Und ich hoffe, ich kriege jetzt mal noch ein Legendary Pet. ein Legendary Pet sollte ich doch wenigstens ziehen können. Ey, noch ein Shiny. Als ob ich jetzt Shiny ziehe. Oh, ein Legendary. Okay, ich habe einen Trident Guard. Ich habe einen Trident Guard. Wie gut ist der Trident Guard? Erstmal gucken, wie selten. Wahrscheinlich ist es der schlechteste. Ja, es ist der schlechteste. Aber der Trident Guard hat 1200 Muschelbonus. Okay. Aber wenn wir den dann noch in Shiny kriegen, dann kriegt er wahrscheinlich schon 2000er Bonus und kommt dann schon etwas näher an den Sea Champion. Okay, ziehen wir weiter. Ziehen wir weiter. 100 geteilt durch Pets sind zwei Shiny. Also meinst 2 von 100. Also 2% ist die Chance. Und... Okay, ein Trident. Ein Epic. Ich kann immerhin die epischen Pets shiny machen. Aber ich hätte jetzt gerne noch so 80 weitere Legendaries. Oder vielleicht so ein Secret. Secrets gibt es ja auch. So ein Secret? Was sagt ihr, Leute? <lacht> Schreibt mal Secret in den Chat, wenn ich ein Secret ziehen soll. Vielleicht, vielleicht macht es das Spiel dann. Wahrscheinlich nicht. Glückwunsch. Dankeschön. Secret. Ey, komm schon, Mining Simulator. Jetzt haben Leute Secret in den Chat geschrieben. Jetzt musst du mir auch ein Secret geben. Bitte. Da sitzt, eigentlich ein... Da sitzt ein Axolote in der Koralle. Ach, wie schön. Das finde ich ja schön, dass sie immer noch so ein bisschen... Bisschen Liebe ins Detail reinstecken bei ihren Updates. In Bubblegum Simulator, was ja irgendwann so als neue Updates rauskamen, war das einfach nur eine neue Area mit nichts da drin. Aber ich ziehe gerade irgendwie gar nichts mehr. Die werden alle automatisch gelöscht. Trident Doggy, okay. Noch ein Trident Doggy. Ja, jetzt immer wieder ein Epic. Ah, komm schon. Ein Secret oder drei. Gib mir drei Secrets. Stell mich auf den Axolotl. Er wird mir helfen. Ich bin zu weit weg. Ich kann von hier aus nicht hatchen. Okay. Na ja gut, dann weiter öffnen. Wann kommt Merch? Ich mache keinen Merch. Hi, Gelogel. Glücksfinger. Ja, komm schon. Glücksfinger. Jetzt gib mir ein Legendary. Nee, wie heißt es? Secret? Bitte. Please. Und dann kommt es am Ende wieder raus. Ich habe ein Secret gezogen und keiner hat's gemerkt. Oder alle haben es mal wieder gemerkt, nur ich nicht. Das hatte ich ja auch schon einmal. Okay, ich glaube, ich ziehe nicht ein legendäres mehr. Aber ich will jetzt auch mal langsam weitermachen. Also höre ich mal auf, hier zu öffnen. Das mit dem Öffnen, das kann ich ja dann wann anders vielleicht noch machen. Wir gucken uns jetzt erstmal die neue Season. Oh, würde ich gerne mal verkaufen. Alter, wie viel kriege ich denn jetzt? Ich kann ja jetzt unendlich viele Eggs öffnen. So, ich möchte mir einerseits angucken, wie weit es hier mit diesen Challenges aussieht. Weil Herausforderungen sagen, ich muss Black Opal meinen. Okay, na gut. Und ich habe da noch echt viel vor mir. Und dann gucke ich mir die neue Season 3 an. Okay, nach Season 3 kann ich mir jetzt das hier alles holen. Am Ende gibt es ein Frost Sentinel. Und den wollen wir uns natürlich angucken. Was kann der Frost Sentinel? Deswegen gehe ich jetzt einfach mal auf... Äh, muss ich mir wieder Premium Pass kaufen? Ja, muss ich, ne? Na gut, ich kaufe mir den Premium Pass für 229 Robux. Wenn das Spiel das so will. Ah, Anspruchen. Und dann kaufe ich mir den Season Pass frei. So. Und dann gucken wir uns erstmal den Frost Sentinel und den Eternal Butterfly an. Die werden ja wahrscheinlich meine... Genau, der Eternal Butterfly hat 2500 Muschelbonus. Der Rest ist ja eigentlich egal. Abbaugeschwindigkeit 740. Und der hat 840 Abbaugeschwindigkeit und 3200. Augenblick, der hatte doch 4000. Als ob der Seed Champion immer noch besser ist als... Aber das war, glaube ich, schon immer so, dass die Sachen aus der Season halt wirklich... Schwächer sind als die Sachen hier von den Herausforderungen. Okay, dann kaufe ich mir, äh, hole ich die anderen Sachen auch noch. Ich muss nur einmal kurz wieder ein bisschen Lackboosts reinhauen, damit es sich auch lohnt. Hier von ein bisschen, damit er nicht ausläuft. Hier von ein bisschen, damit er nicht ausläuft. Und dann noch hier von ein bisschen. So. Und dann öffnen wir einfach mal die ganzen Sachen hier beanspruchen und wir öffnen das erste Season-Dreieck und da drin befindet sich ein normales Pad, das automatisch gelöscht wird. Und die werden sie ja gar nicht, stimmt. Auto-Delete macht er ja hier nicht. Okay, die gewöhnlichen will ich mir aber gar nicht angucken. Das sind in der Regel immer richtig schlechte Pets in der neuen Season. Interessant sind eigentlich immer nur die Legendary Pets und die Secrets. Und irgendwie, <lacht> irgendwie glitscht das Gesicht von diesen gewöhnlichen Pets. Guckt euch das mal an. Das Gesicht des Auge ist immer verdeckt. Wenn ich von hier gucke, geht's. Wenn ich aus der anderen Richtung gucke, geht's nicht mehr. Pony wird arm. Er spendet 10k Robux im Monat. Ach, das geht schon klar. Guckt euch das an. Was ist mit dem Gesicht los? Und warum ziehe ich nur das Pad? Ich habe so viele Luckboosts drin. <lacht> Komm schon, ich will nicht nur gewöhnlich. Ich habe das Ding gerade durchgekauft. Mining-Simulator, du muss mir jetzt auch mal was zurückgeben. So viele Robux, wie ich schon in dich reingesteckt habe. Und? schon wieder nur gewöhnlich. Was ist denn das? Lightning Phoenix. Ich kann jetzt schon sagen, dass das schlechte Pets sind. So. Season 3 Eck. Öffnen wir jetzt. Noch schon wieder nur. Was ist denn heute? heute los? Ja, das Game gönnt nicht richtig. Ich verstehe es nicht. Aber immerhin kriege ich ein paar Gems, die ich vorhin ja ausgegeben habe. Ja, dann ziehe ich ein Dreieck, nochmal hier öffnen und schon wieder ziehe ich nichts. So kennt man's. Und jetzt noch einmal öffnen und... Oh. Danke, Spiel, dass du mir ein Pad ohne Gesicht gibst. Oh. Als ob! Ich ziehe ja nicht mal epische Pets. Nicht mal epische Pets ziehe ich. Was ist denn los? Ich habe alle drei Luckboosts drin. Okay, jetzt dreimal dieses Eck öffnen und ein Legendary, endlich! Ein Starcoaster! Dankeschön. Endlich. Das hat gedauert. Okay, der Starcoaster hier hat dann äh, 2000 Muschelbonus. Das ist schon mal etwas. Damit kann man arbeiten. 5000 Dings. 500 Stärke. Damit kann man leben. Dann können wir uns die Dinger angucken und die sind... Ey, die sind auch gar nicht so schlecht. lol. Ich nehme alles zurück. Ich war das gewohnt, dass die Pets... Äh, die gewöhnlichen Pets... Was die neuen Season Eggs schlecht sind, aber die gehen ja eigentlich voll klar. Es sind jetzt keine Mega-Pads, aber die sind auch nicht schlecht. Conny, wo ist Paul? Paul, äh, ich glaube, der schläft, keine Ahnung. So, jetzt öffnen wir mal die meisten, äh, die weiteren Eggs hier. Und dann möchte ich jetzt noch ein paar bessere Pets. Das war wahrscheinlich schon das Beste, was man sehen kann. Das schauen wir uns danach an. Danach gucken wir einfach mal in den Index rein. Wenn wir uns jetzt nochmal die Sachen hier und jetzt sehe ich wieder nichts. Yay! Oh, sogar ein Pad in Shiny. Okay, dann gucken wir einmal nach, wie gut das in Shiny ist. Und in Shiny macht er. Ach, hier, hier ist er. LOL! In Shiny ist der richtig gut eigentlich. Stabil. So wie in anderen Livestreams normalerweise. So. Wo war ich? Rewards hier. Beanspruchen. Lightning Phoenix. Super Lucky Boost. Und jetzt gönn, gönn. Gönnt wieder nicht. Und. Als ob. Okay, ich habe jetzt einen Legendary gezogen aus dem kompletten Season Pass. Und weil die Chancen so niedrig waren, ist es mir das irgendwo... Ich wurde nicht genug mit Glücksgefühlen überhäuft, dass ich das Gefühl habe, dass es sich irgendwie lohnt, den jetzt nochmal neu zu starten. Also ich könnte jetzt für 10.000 den neu starten. Ähm... Die 10.000 kriege ich so schnell nicht zurück, ne? Was sagen die Herausforderungen? Pets hatchen, Pets hatchen, Pets hatchen. Ich starte neu für 10.000. Oh, dann muss ich mir den Rest halt einfach so erarbeiten. Der lohnt sich, finde ich nicht. Ja, irgendwie fühlt sich das auch nicht so an, als ob sich der lohnt. Ich gehe jetzt mal hier auf den Index. Haustiere. Warte, ich bin vorbei. So, Season Dreieck. Ach so, es gibt nur Lightning Phoenix und Star Coaster. Und dann gibt es noch ein Secret. Ja, lol. Mit einprozentige Chance bei dem Starcoaster, Alles klar. Secret habe ich leider nicht gezogen. Okay, das atlantis Egg hat noch zwei Secrets. Die hätte ich gerne. Bitte, bitte, gib sie mir. Naja, was ich auch die ganzen letzten Livestreams immer wieder angekündigt habe, aber nie gemacht habe. Und deswegen habe ich so viele davon. Es sind diese gesamten Crates zu öffnen. Aber ja, da, da ist ja meistens gar nichts drin. Wenn ich jetzt hier reingehe, kommt da wieder irgendein Skin, den ich gar nicht haben will. Vielleicht sollte ich auch mal ein paar von diesen Crates verschenken. Falls sich jemand von euch dafür interessiert. Guck mal, den hatte ich, glaube ich, sogar schon. Die exotische Kiste habe ich. Weiß nicht. Die Patriotenkiste finde ich richtig lame. Ich meine, guckt euch mal an, was hier drin ist. Richtig lame finde ich die. Die seltene Kiste. Können wir einmal öffnen. Vielleicht kommt was raus. Und? Na, natürlich kriege ich gewöhnlich. Aus der seltenen Kiste kriege ich was, was gewöhnlich ist. Sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber wenn es sich bewegen würde. Und auch richtig, also wenn es seamless wäre, dann cool. Aber so, na. Und ich öffne einmal eine Season 2 Crate. Einfach nur, weil ich kann. Und ich kriege... Oh, die Sachen sehen ja gar nicht mal so schlecht aus hier in der Season 2-Crate. Und... Ja, bleib, bitte! Nein, ich wollte Galaxy Shades, das sah cool aus. Aber man kriegt immer diese gewöhnlichen Sachen, naja. Aktuell habe ich hier holographisch, weil mir das wenigstens einen Bonus auf irgendwas gibt. Die anderen Sachen bringen mir ja alle gar keinen Boost, deswegen lohnt es sich gar nicht, die auszurüsten. Die bringen mir alle nichts. das ist der Einzige, der mir was bringt. Selbst geometrisch bringt mir nichts. Naja, gibt es noch irgendwelche Sachen, die neu in dem Update sind? Ich muss einmal kurz nachgucken, weil... Update-Log hatten wir hier doch, glaube ich, irgendwo stehen. Ähm... Um, nee, das war's. Okay. Okay, das war's eigentlich. Das Einzige, was sonst noch neu ist, ist... Muss ich jetzt einmal kurz zur Oberfläche. Ähm... Um, gibt's hier einen Shop irgendwo? Da gibt's einen Shop. Das Einzige, was neu dazugekommen ist, ist der im Wiedergeburtslagen neue Tools. Und hier gibt's jetzt den Abyssal Trident. Und ich denke, meine mein Chaosbringer hat jetzt langsam ausgesorgt. Und... Der Abyssal Trident ist dran. Leute, es ist soweit. So. Und dann gucken wir einmal nach, was ich mit dem machen muss, damit er auch äh, seinen Boost bekommt. Hier verzaubern. Für den brauche ich für den Erzduplikator. Einfach nur Gems. Verzaubern, verzaubern, verzaubern. Ah, jetzt brauche ich Inoktanien. Okay. Stärke kann ich dann noch machen, wenn ich es brauche. Aber jetzt habe ich schon mal eine äh, bessere Spitzhacke, weil braucht man. Ach ja, oh, und meine Pets muss ich leveln. Augenblick, dann gehe ich nochmal auf Haustiere, besten ausrüsten. Das sind jetzt meine neuen besten Haustiere. Das ist nicht zu fassen. Mein Almighty Flamingo ist nicht mehr unter meinen besten Haustieren. Was soll denn das? Kannst du meine Huge Pet-Verlosung machen? Kann ich irgendwann nochmal machen, aber die muss halt auch gut ankommen. Aktuell habe ich das Gefühl, Pet Simulator ist cringe. So. Ich fahre mir jetzt hier ein paar Erze ab, damit meine Pets so ein bisschen level noch. Dann kann ich gucken, wie stark die so auf Stufe 20 sind. Weil ihr hört die Geräusche, ne? Alle kriegen level ab. Ist schon geil. So. Ja, ich will nicht verkaufen. Aber das hier will ich haben. So. Das da will ich haben. Lass mich abbauen. So. Das hier abbauen. Das hier abbauen. Und dann gehen wir einfach mal ein bisschen nach unten. So. so. Hallo Johann Schmidt. Wie geht's? Okay, jetzt müssen langsam mal die Dittum-Geräusche aufhören. Ich bin noch zusammengebrochen. Was soll denn das? Ich war doch gerade dabei zu farmen. Okay, dann gucken wir mal. Die, ich habe die jetzt schon auf Stufe 15. Okay, auf Stufe 15. Da äh, kann der Frost Sentinel auf jeden Fall was. Oh yeah. Oh, das gefällt mir. Okay, was ich noch machen wollte. Gab es irgendwelche... Den Trident Dragon, den habe ich zweimal entscheiden. Den kann ich aber doch bestimmt noch noch einmal in Shiny machen, damit der Starcoaster rausfliegt, oder? Habe ich den Trident Dragon? Wo ist denn der? Trident Dragon? Hallo? Ich dachte, ich habe mehr davon. Oder warum sehe ich den nicht? Hä, warum ist der hier unten? Achso, wegen den Lightning Phoenixes. Stimmt, die Lightning Phoenixes. Die muss ich Shiny machen. Oh, ich bin so ein Trottel. Okay, wer ist das Spiel eigentlich? Mining Simulator 2. Okay, ich mache die kurz einmal alle Shiny, damit ich bessere Pets habe. Dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, die Dinger Shiny zu machen. Okay, ich gehe zur Schmiede. Dann... Hol ich mir... Nee, ich will keine Giant Stars. Ich will die Lightning Phoenixes. Keine Trident Dragons. Nein! Der da! Alter, wie viele braucht man denn? Ah ja, stimmt. Das sind gewöhnliche Pets. es sind gewöhnliche Pets. Ich hab's vergessen. Glänzen machen. So. Aber man braucht dafür auch sehr, sehr wenig. Von diesen... Ich habe wieder vergessen, wie das Erz heißt. Okay, das ist jetzt das erste Mal, dass ich gewöhnliche Pets shiny mache. Aber oh, mehr kann ich auch gar nicht shiny machen. Okay, dann gehen wir auf am besten ausrüsten. Und... Achso, jetzt wird am besten ausgerüstet für die jeweilige Region. Das ist smart gemacht von dem Spiel. Das ist echt smart gemacht. Okay, wenn ich nach Atlantis gehe und am besten ausrüste, dann werden die besten Pets für Atlantis ausgerüstet. Und den shiny kann man sich den auf jeden Fall geben. Ich werde jetzt noch einmal ein bisschen nach unten buddeln, weil die Welt ist wieder da. Ich muss jetzt nur einmal meine Pets wieder ein bisschen höher leveln. Hier, ich... Ich mich einfach gerade nach unten. Und wenn ich Erze sehe, nehme ich die natürlich mit. Hm, mm. das kann man sich gönnen. Und das auch. So. Okay, ich baue gerade Erze ab und ich höre kein didim geräusch mehr. Ich glaube, ich habe die meisten Pets jetzt max, oder? Ja, ich höre kein Level-Up-Geräusch mehr. Okay, dann habe ich meine Pets wahrscheinlich gemaxed. Gut, wenn meine Pets gemaxed sind, gucken wir uns die noch einmal an. Und die sind jetzt alle Stufe 20. Der Frost Sentinel auf Stufe 20 hat 4.800 Muschelbonus. Eternal hat 3800, der hat 4700 und der hat 3000. Okay, den Lightning Phoenix, den kann man sich auf jeden Fall geben. Also es lohnt sich schon, den Season Pass durchzumachen, wenn man so ein ganz normaler Spieler ist, der jetzt nicht so krasse Pets hat. Kann einen, dann kann einen dieser Season Pass schon nach vorne boosten. So, dann gehe ich mal auf Verkaufen, weil Verkaufen ist immer gut. Und ich würde dann sagen, das war's mit Mining Simulator. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!